Zwei, eins. Und jetzt bin ich hier mit der Ida Und da mit dem Tobi. Ich Ein. Oh, das ich das ich Tobi. Komm. Was habt ihr gemacht? <lacht> <Nee>. <lacht> Hoffentlich fällt die Kamera nicht. Okay. Hi Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute nehme ich euch ein bisschen mit. Richtung Pandorf, das ist ein Outlet Center. Da schauen wir mal, was es alles für uns gibt. Dann nächste Station ist Viva la Vita, ein Hotel. Dann, dann sind wir in unserem Hotelzimmer chillen, ein bisschen essen, essen, essen, weil ich habe so Hunger. Und ja, weil wir wollten eigentlich um 10.30 Uhr losfahren und wir sind um 12.30 Uhr losgefahren. Und ja. Wir haben zwei Ballerinas gekauft und haben dann noch ganz viel geschaut wegen Winterjacken. Da haben wir eine gefunden, aber ja, ist halt noch nicht ganz perfekt. Ähm, jetzt fahren wir zum Hotel und um 16 Uhr haben wir dann Aufwärmen, also zum Einsingen. Und dann um 16.30 Uhr haben wir Probe, wenn ich richtig verstanden habe. Also ja, jetzt fahren wir glaube ich eine halbe Stunde und ihr seht. Es ist richtig kalt draußen, so kalt. Hi, Freunde, wir hatten gerade Probe. Und jetzt bin ich hier mit der Ilia. Hi, Leute. Und da mit dem Tobi. Hey, Tobi Hi. So. Und ja, das wir hatten gerade Probe. Ja. Wie war die Probe? Eigentlich ganz gut. Hier ist super Tobi mit dem Licht. Und hier ist so, Lili. Das outfit für heute Abend. Dann habe ich diese Schuhe oh, ja, die Ich, ich habe auch Glitzerschuhe, aber mit bunten Glitzer. Die hattest du Kolt. auch bei der ähm, Ding an. Äh, ja. Dann glätte ich mir meine Haare. Dann... Hier, uh. Oh Gott, ist das fett. Oh mein das, Oh Ich Der hat die ganze Stange <lacht> gerade auf der Hand. Mach die Kamera aus und hilf ja. mir. Starker Mann. Ja. Go, wo Starker Mann. Bowo, Leute. Ich bin hier Das ist das auch nicht Mausi. Nein, aber das ist hier selber abgegangen. Ja, wirklich. Das, das war ein Geist. Weiß. Das ist ein Tween. Jetzt müssen wir voll TWIN machen. TWIN! Ich hab das nur raufgetan. Hat... Und dann ist das mitgegangen. Das war voll der Geist. Nee, ihr habt gerade gesehen, was passiert ist. Wir haben das jetzt geregelt. Oder? Jo. Yeah. Und ja, wir haben es jetzt geregelt, glauben wir. Der warum du? Das schlafe ich, gell? <lacht> da Das schlafe ich, gell? Ich schlaf da. Ich schlaf da. Alter, ich schlaf da. Ich schlaf da. Das verdammte Fußbrot zum. Ah, wir sind gerade beim Essen. Macht ja immer Selfies. Ja. Wir essen jetzt gleich was, was ist Aber wir warten. Was hast du? du? Was isst du? Ähm, ich esse Spaghetti <lacht> mit Tomatensauce Und ich wie immer Spaghetti <lacht> mit Bolognese. Guten Appetit. Appetit. Appetit. <lacht> ja, er will nicht gefilmt werden. Wir essen jetzt was Feines. Und dann ist Aha. Schminken dran. Hi, wir schminken uns gerade. Gell, Ilja? Ja. Und sind dann, um wie viele sind wir dran? Ähm, 21 Uhr, glaube ich. Irgend sowas? Ja. <lacht> und, und dann jetzt schmink, werden wir gerade geschminkt und so und gestylt und. Du hast ja teuer, die Elisabeth verkühlen will. Und du sollst halt so darstellen, du willst nicht verkühlen. Wie wärmen wir uns immer auf? Du, du, du. Du, Wirklich? Die sind super. Also ich, ich frage mich, wie alt die sind, weißt du ähm, Die Ilja ist, glaube ich, elf. Der okay. ja, Tobias ist auch elf. Ja. Ja. Ah nein, die Ilja ist elf. Ja, Tobias ist elf. Und wir sitzen so gegen richtig, äh, gegen die Richtung halt. Und es ist voll cool. Oh Gott. Achtung, anhalten. Anhalten, Warte, gib mir die Hand. So, dann machen wir die. <lacht>